Schon praktisch, sein, so ein Roller. Aber tanken ist echt teuer geworden. Das nennt man Inflation. Toll und cool. Es kann sogar noch teurer werden. Jetzt. Was Zentralbanken gegen hohe Inflation tun können? Find's raus bei Euro 20 Plus.